Weißt du, wie du sicher im Internet surfen kannst? Weiß dein Lehrer, wie das Internet funktioniert? Weißt du, warum so viele Informationen, die wir bezahlt haben, nur den Politikern und Behörden zur Verfügung stehen? Nein, wir fordern ein Pflichtfach Informatik für alle Schüler. Wir fordern eine Medienkompetenzstrategie für Lehrerinnen, Lehrer, Schülerinnen und Schüler. Wir fordern...